Wählen Sie aus der Liste der Aktivitäten Moodle Overflow aus. Geben Sie zunächst der Aktivität einen Namen, mit dem sie im Kurs angezeigt wird. Fügen Sie gegebenenfalls eine Beschreibung hinzu und wählen Sie aus, ob diese ebenfalls im Kurs angezeigt werden soll. Anschließend geben Sie an, wie viele Dateianhänge zugelassen sind und welche maximale Dateigröße diese haben sollen. Wenn Sie Null auswählen, sind keine Dateianhänge zugelassen. Unter Abonnement wählen Sie aus, ob und unter welchen Bedingungen die Teilnehmenden Benachrichtigungen als E-Mail erhalten. Mit einem Klick auf das Fragezeichen werden die einzelnen Optionen erläutert. In den meisten Fällen ist die Option Optionales Abonnement am sinnvollsten. Wählen Sie aus, ob den Teilnehmenden ungelesene Beiträge hervorgehoben angezeigt werden sollen. Mit der Standardoption Optional ist die Hervorhebung grundsätzlich aktiv. Die Teilnehmenden können diese allerdings individuell aktivieren und deaktivieren. Im Reiter Bewertung können Sie festlegen, wie Teilnehmende für ihre Leistungen im Forum bewertet werden sollen. In den meisten Anwendungsfällen kann dieser Abschnitt jedoch übersprungen werden. In der Aktivität können hilfreiche und richtige Lösungen markiert werden. Für Markierungen erhält der Autor der Lösung Punkte die in der Summe seine sogenannte Reputation ergeben. Unter zuerst Anzeigen wählen Sie aus, ob die als hilfreich oder die als Lösung markierte Antwort ganz oben angezeigt werden soll. Weiterhin stellen Sie ein, ob die Reputation eines Teilnehmenden über alle Moodle Overflow-Aktivitäten des Kurses aufsummiert wird. Zuletzt wählen Sie noch aus, ob negative Reputation möglich sein soll. Ist die negative Reputation deaktiviert? haben die Teilnehmenden immer mindestens eine Reputation von Null. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Sie sind nun in der leeren Moodle Overflow Aktivität. Teilnehmende haben jetzt die Möglichkeit, auf die Aktivität zuzugreifen und neue Themen zu erstellen oder zu beantworten. Wenn Sie selbst ein neues Thema erstellen möchten, klicken Sie auf Neues Thema hinzufügen. Geben Sie Ihrem Thema einen Titel. Tragen Sie anschließend die Beschreibung in das Feld Mitteilung ein. Fügen Sie gegebenenfalls Anhänge hinzu. Mit Beitrag Absenden schließen Sie die Erstellung ab. Auf der Startseite der Aktivität sehen Sie das angelegte Thema. Bei jedem Thema wird angezeigt, ob eine als hilfreich oder als Lösung markierte Antwort gegeben wurde. Daneben wird die Anzahl an Bewertungen, Antworten, und ungelesenen Antworten angezeigt. Wählen Sie nun das Thema aus, um den Inhalt anzusehen und eine Antwort zu schreiben. Als Trainer oder Trainerin können Sie Themen bearbeiten oder löschen. Als Teilnehmende können Sie auf ein Thema antworten. Mit einem Klick auf Permalink erhalten Sie in der Adresszeile Ihres Browsers den Link zur jeweiligen Frage oder Antwort. Verweisen Sie damit an anderen Stellen im Kurs auf bestimmte Fragen oder Antworten. Antworten Sie nun auf die Frage. Dafür klicken Sie entweder auf den Button Neue Antwort hinzufügen oder auf Antworten unter der Beschreibung. Die Frage beantworten Sie dann wieder im Feld "Mitteilung". Wie bei der Erstellung eines Themas können Sie Anhänge hinzufügen. Anschließend senden Sie den Beitrag ab. In der Zwischenzeit hat ein Kursteilnehmer eine weitere Antwort hinzugefügt. Diese Antwort können alle Teilnehmenden nun als gut oder schlecht bewerten. Als Themenersteller können Sie zusätzlich eine Antwort als hilfreich markieren. Als Trainer oder Trainerin können Sie eine Antwort als Lösung markieren. Gehen Sie nun zurück zur Startseite der Aktivität. Beim Thema wird nun angezeigt, dass eine hilfreiche Antwort sowie eine Lösung existiert. Die Aktivität ist nun bereit zur Nutzung. Und die Teilnehmenden können Fragen stellen, beantworten und die Fragen und Antworten anderer Teilnehmender als gut und schlecht bewerten.